war sehr, sehr schwierig, finanzieren zu finden, weil sag ich sage, was? Fünf Frauen, Sexualität und dann noch Religion, Kultur, vergiss es. Ja, ja. Das sind zu viele Tabus, das ist viel zu schwierig, mhm. vergiss das Thema, das solltest du besser sein lassen. Mhm. Mhm. Und erstaunlich war dann, dass wir das Schweizer Fernsehen eigentlich gewinnen konnten. Die hatten den Mut und haben gesagt, wir möchten das Film, diesen Film unterstützen und dann auch eine Co-Produktion mit Arte, und erst dann ist es langsam mhm. hat es funktioniert aber mhm. das war schon also das war am anfang war es sehr hart und wir wussten nicht ob wir dieses projekt realisieren können mhm. also das mhm. war so und diese es lag ganz klar äh, ein thema ja also 100 prozent mhm. klar wenn man nachher ähm, man hat jetzt herausgefunden im verband wo ich jetzt präsidentin bin ähm, hat man ähm, bevor ich Präsidentin wurde schon eine statistik gemacht das erste mal und mhm. hat gemerkt dass schweizer regisseurinnen mhm. viel weniger Chancen haben ein Projekt überhaupt finanziert zu bekommen, dass also wenn sie es finanziert bekommen, viel weniger Geld bekommen als ein Mann. Also für mich war das total schockierend, mhm. weil ich habe immer gedacht, ja ob jetzt Mann oder Frau spielt nicht so eine Rolle in der Schweiz, das ist mhm. überhaupt nicht so. Mhm. Und jetzt zum Glück durch diese, durch diese Untersuchung ähm, hat jetzt auch der das Bundesamt für Kultur gesagt, wir wollen das wirklich verändern, mhm. aber es braucht immer sehr viel Druck und sehr viel Beweise auch, damit sich überhaupt etwas mhm. bewegt.